Jetzt lass uns mal schauen, während wir hier mit Brummgeräuschen beschäftigt waren, was, ist, äh, was war mit der Offenheit, die das erlebt? Die ist total darauf fixiert, die ist nicht mehr offen. Also im Moment, in dem Augenblick, hat er das Gefühl, als würde man äh, sich fokussieren. Ja, also meine Beschreibung wäre in dieser Offenheit, gibt es äh, eine Bewegung der Aufmerksamkeit. Die Aufmerksamkeit bewegt sich von einer Erscheinung zur nächsten. Und die Aufmerksamkeit kann sehr verengt sein oder sehr weit sein. Die kann sich verengen auf einen Brummton oder die kann am Meer stehen und das ganze Meer sehen und den Sternenhimmel. Und ganz viel hat da drin Platz. bis halt wieder ein Moskito kommt und Meer und Sternenhimmel verschwinden. Dietmar, kann ich mal was sagen? Klar. Also ich erlebe das gerade so, wenn die Offenheit wirklich offen ist, dann ist das ist alles, alles gut, aber wenn wenn da so ähm, eine Bewertung reinkommt, dann, dann fokussiert sich das und dann wird es auch ein bisschen eng. Dann ist das, ist das nicht mehr diese Offenheit. Und wenn alles so sein darf, wie es gerade ist, ist es offen. So erlebe ich das gerade. Mhm. Mhm. Okay, ohne Bewertung, wenn alles so sein darf, wie es ist, da gibt es nichts, was woanders hin will. Yeah. Ja, dann gibt es keinen Impuls, woanders hinzugehen oder was zu verbessern yeah. oder so. Genau, genau. Ja. Und dann ist diese Offenheit sehr leicht erlebbar. Wenn es einen Gedanken gibt, dass das und das ist schlecht und sollte jetzt aber besser werden, anders, ja, mhm. dann ähm, kann es leicht passieren, dass dieser Gedanke nicht einfach als eine weitere Erscheinung auftaucht. Ja, so wie... Okay. Ähm, wie du einen ähm, Spruch im Radio hören kannst, zum Beispiel. Ja? Irgendeine Werbung oder sowas. Und das ist ganz klar einfach nur eine Erscheinung. Ja, ja? Wie sein. alle anderen. Wenn es aber ein Gedanke ist, das ist schlecht und sollte nicht ja, so sein. Und, ja, ja, und, ja. Und, und wenn der geglaubt wird, dann gibt es diese Gefühlsreaktion darauf Von mhm. Zusammenziehen... Und dann tritt diese Offenheit in den Hintergrund. Yeah. Und dann scheint es leicht so als irgendwie, okay, jetzt ist das Ich wieder da oder so. Aber alles, okay. was eigentlich da ist, ist ein Gedanke, der sagt, es soll anders sein und der bewirkt die Verengung der Aufmerksamkeit. Okay. Und ja. vielleicht probierst du aus, das nächste Mal, wenn du Gelegenheit dazu hast, wenn irgendwie so ein Gedanke kommt von... Eine Bewertung, sollte anders sein, ob diese Offenheit dann wirklich verschwunden ist. Auf jeden Fall ist sie nicht mehr so im Vordergrund. Sie ja? ist nicht mehr im Vordergrund, genau. Mhm. Und das ist, glaube ich, das, vorhin habe ich gesagt, Lernen für jetzt. Ja? Also dass es so ein Lernen ist. So ist es, einen Gedanken zu glauben, der sagt, es soll anders sein. So fühlt sich das an im Organismus. Ja? Ein Zusammenziehen, eine Verengung der Aufmerksamkeit und die Welt ist plötzlich nicht mehr schön. Ja. Ja. Und die Alternative ist, dass ein Gedanke auftaucht und gesehen wird, dieser Gedanke taucht in dieser Offenheit auf. Ja? Und eventuell auch gesehen wird, okay, und dieser Gedanke fühlt sich so an, wenn er geglaubt wird. Und worin taucht es auf? In dieser Offenheit. Und dann ist es sozusagen, ähm, was scheint in dem Moment wichtiger? Ja, diese Offenheit oder diese Bedingung, die in den Gedanken gestellt wird, zu erfüllen? Mhm. Ja? Und es kann ja. sein, dass jetzt erscheint es wichtiger, diese Bedingung zu erfüllen. Okay, und so fühlt sich das an. Ja. Ja? Das ist, finde ich, ein sehr großer Unterschied zu einer Methode, den Gedanken wegzukriegen oder was weiß ich was, es ist einfach dieser Moment ist ein Lernen über Gedanken und, und über die Abwesenheit von Gedanken sozusagen oder ähm, sieht, wie sich Gedanken auf die Aufmerksamkeit auswirken Also bei mir war das so, dass ich, ich war ja schon so auf mehreren, bei mehreren sogenannten Lehrern und so, und dann hieß es immer, jetzt ist dein Ego wieder da wenn, wenn das was eintrat, was wir jetzt gerade so besprechen. Ne? Und deswegen mhm. ist bei mir das irgendwie so hängen geblieben. Das Ego ist ja immer, das Ich ist ja immer dann halt da. Ne? Aber ja. deine Erklärung, die ist genial. Ne? Die ist genial. Also, das ist ein ganz gut irgendwie für mich. So, ja. ne? Nicht so negativ besetzt, sage ich mal so. Ne? Ja, das ist, äh, Es gibt kein Ego. Ja, genau. Keine, es gibt ja. keins und trotzdem ist das Ego anscheinend dann trotzdem immer wieder da. Das ist schizophren es, ne? es gibt halt Mechanismen, Gedankenmechanismen, ja. zum Beispiel ähm, Gelegenheiten für den Gedanken, der sagt, das sollte nicht so sein. Mhm. Okay? Und der ähm, bringt eine Verengung der Aufmerksamkeit und die entsprechenden Gefühle mit sich. Ja. Und damit bringt es, weil sich das so schlecht anfühlt, ja, also so beengt anfühlt und so unvollständig anfühlt, bestätigt es den Gedanken, der sagt, das sollte nicht so sein. Ja. Plötzlich ja. ist ein Gefühl von Trennung da und von Unvollständigkeit und von was für eine blöde Welt, die nicht, diesen, die einfach Widerstand. nicht so ist, wie sie sein sollte. Ja, genau. Also Widerstand pur, ne? so. Genau. Und Widerstand ja. ist aber ja. nichts anderes als ein geglaubter Gedanke, so sollte es nicht sein. Ja. ja. Ja. Und in dem Ganzen ja, ja. hast du also Gedanken und ein Gefühl und noch ein Gedanken und ein intensiveres Gefühl. Ja, und so schaukelt sich das halt hoch und zieht eine Menge Aufmerksamkeit. Und dann ja. scheint es plötzlich so, als würden wir der Welt gegenüberstehen. Ja. Ja, als wäre ja. da was, was da gegenübersteht. Und wenn wir aber schauen, was steht denn da, dann haben wir einen Organismus mit Gedanken und Gefühlen, der im Erleben auftaucht, wie alles andere auch. Ja. Mhm. Danke, danke. Und dann ist, das, ist diese Offenheit, die das noch nicht mal völlig in Ordnung findet, dass das alles auftaucht. Ja, weil es einfach, ähm, weil mhm. immer irgendwas auftaucht. Wieso nicht das? Ja. Und was dann passieren kann, ist, dass der Organismus, das ist ja einfach was, was im Organismus erlebt wird, diese Resonanz auf wenn diese Offenheit wirklich da sein darf und alles so sein darf, wie es darf, diese Entspannung und diese Weite, die da im Organismus stattfinden kann, ja, dass, die, dass der Organismus sich danach ausrichtet wie nach einem Magneten. Und dass es dann zum Beispiel in der Situation, wo es vorher total wichtig war, Recht zu haben, jetzt irgendwie wichtiger ist, einfach in dieser Offenheit, diese Offenheit zu erleben, in der das auftauchen darf, der Impuls, Recht zu haben und der klein, bisschen kleinere Gedanke, dass der andere genauso Recht hat und dass es eigentlich egal ist, wer Recht hat, zum Beispiel. Ja. Und das ist, was ich meine mit Lernen. Das passiert in dem Moment und der Organismus sagt, das ist schön. Ja, cool. <lacht> und davor war es, Recht haben, ich wusste es. Ja, ich, hatte, ich hatte Recht. Und so weiter und... Aber als nächstes ist es wieder, ja, merkt ihr es halt mal, dass ich recht habe und so weiter. Und das, und das Spiel geht einfach immer weiter auf diese Art. Es ist nie die Erscheinungen, die dann so richtig toll sind. Ich glaube, ihr habt alle diese Erfahrung gemacht, dass man an dem wunderschönen Strand sein kann. Und trotzdem ist es irgendwie nicht so toll, wie es sein könnte. Ja? Also es wäre jetzt echt super, wenn da hinten nicht diese Baustelle wäre. Oder warum liegt denn hier Müll am Strand? Oh. Und noch dazu Plastikmüll. Ja, weil einfach die Delphide und so weiter, ja. ja. Oder warum, warum ist Schatzi jetzt gerade nicht so romantisch? Ja. Wie es eigentlich ja. sein sollte, verdammt. Ja. und so weiter. Okay, und, jetzt hat man diese Gedanken, wenn ich einmal ganz kurz zwischenfragen darf. Ja. Die, die können ja, genauso auf, also die tauchen ja im Prinzip genauso auf wie Kopfkratzen. Da macht man sich ja jetzt vielleicht auch nicht große Gedanken drum. Du hast gerade gesagt, wenn man dann mitbekommt, dass das auch nur ein Gedanke ist und dann kommt ja danach, du beschreibst, eine, ähm, ein, also ist, fühlt sich das noch gut an, wenn ich dem Gedanken so viel Glauben schenke und sowas wenn der Gedanke in so einem bestimmten kleineren Rahmen äh, plötzlich wahrgenommen wird oder in einem größeren Rahmen wahrgenommen wird. Aber dieses, dass ich mitbekomme, dass das nur einer von vielen Gedanken ist, das ist doch irgendwo die, immer wieder die Krux, finde ich. Dass plötzlich gecheckt oder dass dieser Blick darauf stattfindet, ach, das ist ja nur, also bevor ich mit dem Gedanken was weiter anfangen kann, ohne wieder auf die Schiene zu kommen, muss, ich, muss ja erst eine Wahrnehmung da sein, dass der in einem größeren Zusammenhang da ist. Ich weiß nicht, ob ich mich klar da, Ich weiß nicht, wie die Frage lautet, die ich jetzt haben müsste, aber das ist irgendwie... <lacht> den, den ich nach wie vor nicht verstehen kann. Also wenn da ein Gedanke ist, ob dann erkannt wird, dass es ein Gedanke ist. Ja, genau. Also wenn ich den Gedanken habe, oh Gott, die Milch ist sauer. Oder, äh, oh mein Gott, warum ist das jetzt hier am Strand nicht so schön, wie ich gedacht habe. Und dann wird mir der ganze Urlaub versaut. Ne? Mhm ich messe ja offensichtlich äh, einem gedanken der größeren gefühlsausbruch hervorruft oder gewisse größere längerfristige konsequenzen messe ich ja mehr mehr wichtigkeit scheinbar bei das wird ja automatisch läuft ja oft das so ab als wenn die milch nur sauer war und du hast ja eben gesagt, wenn man erkennt, dass dieser Gedanke sich schlecht anfühlt, warum sollte ich den dann äh, so viel Gewicht geben? Oder warum glaube ich ihm überhaupt, dass er eine Lösung wäre, zum Beispiel, wenn dann aus dem Gedanken entsteht, beim nächsten Mal muss ich aber den Urlaub woanders planen oder was weiß ich? Weißt du, was ich meine? Mhm. Da, ist, da fehlt mir irgendwo so ein Stück was dazwischen stattfinden muss. Entweder rutsche ich in diese Schiene, der Gedanke löst das aus und ich habe aber doch recht und ist doch wahr und so. Oder ja. wie du es eben beschrieben hast, äh, aha, da kommt jetzt der Gedanke, der kommt genauso hoch wie äh, ein Rülps oder so. <lacht> so verstehe ja. ich dich, dass es irgendwie ja. ähm. eingereiht ist. Der ist plötzlich eingereiht in viele Gedanken, einer von vielen. Ja, genau. Und äh, nur, dass er auftaucht, heißt nicht, dass er stimmt. Das finde ich so den wesentlichen Punkt dabei. Genau, aber was, was muss passieren, dass dieser Glaube daran äh, nicht, nicht greift? Weißt du, was ja, ich meine? Der, der Glaube ist, dass der Gedanke was bessert. Da ist ein Versprechen bei diesem Gedanken, dass ein Interesse, zum Beispiel der Urlaub, wird schöner, wenn hier mal meine Bedingungen beachtet werden. Ja, Sei romantisch, Schatzi. Streng dich mal an und werd romantischer. Ja, so zum Beispiel. Ja. Und, und das schlechte Gefühl, was durch, dieses, durch diesen Gedanken entsteht, oder dieses Gefühl von Zusammenziehen oder unvollständig oder nicht gut genug, was durch diesen Gedanken entsteht, wird auf die Welt projiziert. Dann ist auch klar, wo die Lösung ist. Die ist nicht. Dann, dann erscheint es so, als ob diesen Gedanken aufzugeben wäre, ähm, sich damit abzufinden, dass man halt einfach nicht das kriegt, was man will, dass man Opfer der Umstände ist, aber na gut, da ist ja wenigstens noch die Offenheit. Ja, genau. So also als Trostpreis. Und dann ist es okay, finde dich halt damit ab, es ist halt nicht so toll. Und weiterhin wird vorausgesetzt, dass dieser Gedanke wahr ist, nur gibst du auf, den zu verfolgen, weißt du? So, als ob du sagen wirst, okay, ich weiß, ich habe Recht, aber na ja, egal. Aber dann bleibt halt einfach das Interesse hinter diesem Gedanken und diese ja. und dieses irgendwie, aber ich will doch einen schönen Urlaub und so weiter. Und das wäre dann irgendwie okay, finde ich damit ab. Und aber immerhin ist das, weißt du so, diese Art von Frieden von okay, du kannst mir alles nehmen und ich reagiere halt nicht drauf. Behandle mich so blöd, wie du willst und ich lasse es geschehen, weil mir ist der Frieden wichtiger. Ja? Im Gegensatz zu dieser ganze Unfrieden und dieses schlecht behandelt werden und so weiter, findet in Gedanken statt. Also ist die ja, Lösung ich, ich, für den Gedanken nicht da draußen, dass seine Bedingungen erfüllt werden, sondern in dem zu sehen, okay, wie fühlt sich das an, die, diesen Gedanken zu glauben, wie fühlt sich das an. Und dann passiert ein Lernen. Also zum Beispiel, wenn wir auf jemanden echt sauer sind oder frustriert, wie blöd der ist oder so. Ja? Ähm, wie fühlt sich das an? Der Gedanke sagt, aber ich kann ihn vielleicht dazu bringen, weniger blöd zu sein. Wenn ich diesen Gedanken aber ähm, jetzt einfach so sein lasse, dann bleibt er doch so blöd. Ja. Genau, ja. <lacht> und da ist halt das Versprechen von dem Gedanken, die Welt könnte so werden, wie sie mir gefällt. Mhm. Ja, wenn ich auf diesem Gedanken beharre und äh, zu den Leuten, die zu mir blöd sind, blöd sind, bis sie aufhören, blöd zu sein. <lacht> ja, ja. <so. lacht> ja. Da ist einfach das Versprechen, dass die Welt so wird, wie der Gedanke sagt. Der Gedanke sagt immer: Jetzt ist nicht gut genug, aber wenn es so läuft, wie es der Gedanke sagt, dann, dann kann es gut werden. Was man, welchen Versprechungen man so glauben schenkt, ist erstaunlich. Ja. Aber im Endeffekt ist es das Versprechen von Frieden. Ja. Das ist das Ziel. Und, ist. und ja, Frieden, Liebe, entspannt im Hier und Jetzt sein. Nur müssen dafür ja halt noch ein paar Bedingungen erfüllt werden. Sagt der das Gedanke. Ja, aber warum glaubt man das? Das ist ja auch nur ein Gedanke. Ja, ich empfehle nicht, es zu glauben und ich glaube es auch nicht. <lacht> Das ist halt die Energie von den Gedanken, ist das Versprechen, was da drin ist. Und das Versprechen ist immer auf, entweder jemand anders sollte sich ändern oder du müsstest dich echt mal zusammenreißen und besser werden. Aber wie tief der Glaube ist an solche Gedanken, ist erstaunlich bis dann nicht mehr tief ist. Ja, das sagst du immer so leicht. Ja, ja, ist klar. Mhm. Ja, es ist halt immer, weißt du, in jedem Moment, ähm, in diesem Moment zum Beispiel, das ist ein, ähm, wie jeder andere Moment, ein, eine Gelegenheit zu lernen. Da ist heißt, lernende Intelligenz. Und die sieht, so ist es, Gedanken zu folgen oder Gedanken zu glauben, die sagen, es soll alles ganz anders sein, und dann dieses Zusammenziehen und so weiter. Der Trick, warum sich das so lange hält, ist ähm, das Versprechen, dass die Welt sich nach den Gedanken richtet. Was sie auch manchmal tut. Jetzt sei echt mal romantisch, Schatzi. Okay. Na also. <lacht> dass sich die Welt nach den Gedanken richtet. Ja. Ach. Zum Beispiel sage ich, könntest du mal das Licht anmachen und du machst es. Ja. Das ist ja, ist ja nicht so, dass, dass da nichts, ähm, dass keine Wünsche erfüllt würden oder so. Nur, dass es halt... <lacht> <lacht> Hallo Brigitte, <lacht> Hallo. <lacht> nur dass es halt nicht so wichtig ist, weißt du, also was wird, was wird da unvollständig dadurch, dass du im Dunkeln sitzt, für mich und für dich sowieso nicht, weil du siehst ja alles, was du sehen willst. Ja, wichtig. Hm. Das Versprechen ist, wenn dieser Gedanke sich wahrheitet, dann wird es richtig gut. Und dadurch fühlt es richtig schlecht an. Genau. Was den Gedanken umso wichtiger erscheinen lässt. Und was wir alle erleben, ist, dass wenn ein Gedanke total geglaubt wird, dass die Aufmerksamkeit sich verengt und das, was wir sind und was wir lieben, in den Hintergrund gerät. Und dann scheint es, dass die Welt uns das schuldet, was sie uns genommen hat. das ist dann die Trennung, von der man immer spricht. Ne? Ja, ja. Das, das Gefühl von Getrenntheit ist was, ja. was in diesem im Erleben auch auftauchen kann. Hm. Und dann bin, dann bin ich ein unvollständiges Objekt in einer Welt von lauter unvollständigen Objekten. Und ich muss schauen, dass ich das kriege, was ich brauche, um mich vollständig zu fühlen. Und dann wird es natürlich, dann scheint es plötzlich extrem wichtig, dass diese ganzen Bedingungen erfüllt werden. Ja, absolut. Es wird sogar immer, immer, immer wichtiger. Je mehr Frustration es dadurch, dass sie nicht erfüllt werden, desto mehr schaukelt es. Ja, dieses Ding hoch, man will ja noch mehr Erfüllung haben, noch mehr erfüllt haben. Ja. Und dann wird es gesehen, und dann geht dann geht der, gehen die Gedanken dahin, einen Zustand zu haben, in dem keine Gedanken auftauchen. Oh. Das ist ja so schön. <lacht> Und dann ist es, ah, oh, kommt wieder so ein blöder Gedanke, ah, ich brauche mehr Meditationspraxis oder ich brauche wieder was. Hm. Aber es ist nicht der Gedanke, sondern das, das. Glauben von dem Gedanken oder das, wie Wolfgang es am Anfang gesagt hat, das Greifen von diesen Gedanken, also oder aufspringen auf das und die diesem Versprechen glauben und dann mit diesem Gedanken mitreiten, den besten. <lacht> Hat jemand von euch mal versucht zu meditieren? Ja, ja, ja. <lacht> Haben wir schon gedacht. Jetzt, wenn das Ziel bei der Meditation ist, der Zustand von Gedankenlosigkeit, dann ist es ein permanentes Scheitern, oder? Also, man sitzt ja. da und. Hey, da ist der Zustand von Gedankenlosigkeit. Oh, verdammt, das ist ja ein Gedanke. Ja, so zum Beispiel. Ja, ähm, ja. Wenn, das, äh, wenn, das, wenn die Meditation einfach so ist, wie sie ist, und da ist ein Erkennen von Gedanken, und, und die Aufmerksamkeit kann sich von diesem Gedanken lösen, wieder und ähm, aufs Erleben selbst gehen. Also kann sich selbst erleben erleben, sozusagen. Dann ist jeder Gedanke, jede Ablenkung eine Gelegenheit wieder zurückzukommen, nach Hause zu kommen, sozusagen. Ich habe es mit beiden kennengelernt, also von Meditation, auch die letztere, die du beschreibst. Mhm. Ne? Ja. ja. Mhm. Genau, dann ist es kein, dann ist mhm. es nicht irgendwie irgendwas gescheitert oder sowas. Bei jedem, jeder ja. Gedanke ist die Gelegenheit nach Hause zu kommen. Mhm. Zu dem zu kommen, was nicht weg war. Es ist nur die Aufmerksamkeit, es ist halt gefasziniert von dem Gedanken. Und dann erschafft dieser Gedanke so eine Parallelwelt zu dem, was da ist. Mhm. Mit Besetzung, mit du bist für mich und alle anderen Beteiligten. Keiner ist es, was da sich in Gedanken abspielt, aber hat eine gewisse Ähnlichkeit. Interessante Geräusche hier. Ich finde es schön, eure, äh, eure aufmerksamen Gesichter anzugucken. <lacht> ja, ich finde es auch immer spannend, den Dietmar zu folgen. Ich glaube ich, oft den Sinn, aber eigentlich begreife ich überhaupt gar nichts. Ist egal, folge mir trotzdem. <lacht> es ist jedes Mal nach fünf Minuten ist die Verwirrung da, Dittmar. Wie machst du das? Worüber bist du verwirrt? Ähm, ich bin darüber verwirrt, das in irgendeiner Form in einen Rahmen zu kriegen. Ich glaube, irgendwie versucht das Denken oder mein Denken das in den Rahmen zu kriegen, das irgendwo zu fassen. Okay. Und ich kann es nicht, ja. es ist nicht erfassbar. Ja, genau. Ich weiß, im Prinzip weiß ich wirklich nicht, wovon du sprichst. Ja, du siehst ganz was? klar, dass das Denken versucht, das in den Rahmen zu fassen und sich dabei aufhängt. Yep. Also ist das Denken verwirrt <lacht> und nicht du. Das Denken versucht was, was es nicht ja. kann. Ja, absolut. Wenn ich mich ja. zurücklehne und dem Denken einfach seinen sein sein, sein, sein Plätschern laufen lasse, dann, genau. hört die, hat, dann ist die Verwirrung egal. Sagen wir mal so, dann ja. ist die völlig egal. Dann hörst du, ah, genau, das ist ja so wie, hä, Moment, jetzt hatte ich es gerade, fast. Ja. Äh, wie war das nochmal? Aber dann müsste man doch... Genau. Mal, hörst, wie das Denken sich echt die größte Mühe gibt. <lacht> Das Wasser in seinem Sieb zu fassen, so. Ja. ja. Alles eine Frage der Konzentration. Warte. Jetzt habe ich es verstanden. Äh, was? Jetzt wieder nicht. Ja, ja, genau. ja, das war das Licht einmal. <lacht> Weil auch das ist ja das Lernen von, okay, die, das Denken versucht immer irgendwie seinen Teil beizutragen. Warte, das kann ich mir merken und dann kann ich es in einer anderen Situation anwenden und so weiter. Warte, ich schreibe mit. Mhm. Ja, genau. Ja. Genau so. Und eine Sache, die in so einem Moment wie jetzt zum Beispiel wirklich klar sichtbar ist, ist, dass du weder das Denken bist, noch der Denker von diesen Gedanken. Die kommen halt einfach, wie meine Stimme jetzt kommt. Ja, absolut. Ja. <lacht> Und dann kann es sein, dass plötzlich sich was dass plötzlich eine Offenheit gespürt wird oder einfach so, dass das so irgendwie alles so seinen Bezugspunkt verliert und einfach nur da ist. Und das Denken sagt, uha, Moment mal, aber was geschieht denn hier? So, und findet was, aber sag mal, in der Situation war es folgendermaßen, ja? das... Dieses, ähm, das Denken hat halt einfach, wie gesagt, Denken ernährt sich von Versprechungen. Also da kriegt es Energie, da kriegt es Aufmerksamkeit und so weiter. Und ein Versprechen ist äh, Sicherheit. Die Welt ist vielleicht nicht so schön, wie ich es gern hätte, aber irgendwie ist sie überschaubar. Vertraut. Vertraut. Irgendwie habe ich es größtenteils im Griff und weiß wenigstens, was was ist, meistens. Und dann ist es so, okay, da ist nur diese Offenheit, in der sich alles frei bewegt, freies Zusammenspiel mhm. von Erscheinungen. Und das denken so, cool, wow, Moment. Ja. Ich habe gerade so gedacht, morgen. versteht ihr mich irgendwie halten ja, ein ja. bisschen? Ich okay. höre dich gut. Ich habe gedacht, morgen habe ich eigentlich viel zu tun, aber ich könnte ja mal wirklich langsam angehen lassen. Weil jetzt finde ich, bin ich auch gerade so in einem Flow so ein bisschen gerne dachte, es wäre doch schön, wenn ich morgen einfach alles ein bisschen langsamer machen kann. Dann mache ich halt nur die Hälfte, aber ich fühle mich dabei gut. Und dann gerade wieder habe ich gedacht, ja, das sind Plangedanken, die kommen und gehen. Ja. Machen tue ich nichts. Und jetzt ist jetzt. Und ähm, aber nicht einfach ständig in die Zukunft, in die Vergangenheit. Es ist einfach, Es ist einfach so. Gell? Ja. ja. Und wer weiß, was morgen dann ist. Gell? Keine Ahnung. Ja. Also, ja. Auf jeden Fall sicher nicht das, was ich mir heute vorlese. Also, vielleicht hat es eine gewisse Ähnlichkeit. Zum Beispiel, wenn man sich denkt, ähm, morgen nehme ich den Flieger, das klappt ja überraschend oft. Ja, zur richtigen Zeit am Flughafen zu sein oder sowas. Das also fürs Planen funktioniert das Denken ja richtig gut. Also es ist das einzige, was planen kann. Ja, aber so Gedanken wie ich mache morgen den ganzen Tag mal langsamer, atme tief dabei, damit ich einfach genussvoll bin mit dem, was ich tue, egal was auch immer. Das funktioniert wahrscheinlich insgesamt eine Minute hier den ganzen Tag, wenn es hochkommt. Weil halt die Aufmerksamkeit eventuell nicht bei der Erinnerung ist an das, was du jetzt sagst. Ja, die ist wahrscheinlich überall, <lacht> überall anders. Ja. Und weil der Gedanke da ist, es wäre doch viel schöner, wenn ich so präsent wäre. Mhm. Ja. Und wer kann das schon machen? Das hey, was passieren kann, äh, zum Beispiel, ist, dass du morgen äh, feststellst, du machst das viel schneller, als du ähm, das jetzt gesagt hättest oder sowas. Und in dem Moment gibt es jedes Mal die Möglichkeit, langsamer zu machen. Und dann eventuell festzustellen, aber da ist etwas, das möchtest gern schnell machen. Das sagt, okay, jetzt habe ich es ein bisschen langsamer gemacht und was jetzt? Können wir jetzt wieder schnell? Ja. <lacht> ja. Oder es ist einfach, ach ja, stimmt. Langsam und ähm, aufmerksam. Und vielleicht passiert Statistisch gesehen würde ich sagen, <lacht> naja. <lacht> mhm. ja, vielleicht. Ich weiß nicht, also, Vielleicht, ist, vielleicht geht auch schnell und aufmerksam. Also, nur Bruchteile, ja. aber nicht wirklich. Nee. Ja, aber der, also, der, also dieses Konzept ist einfach da, dass es so schön ist, wenn es so langsam ist. Ja? Also, und äh, der Wunsch da hinzukommen und nicht hier zu sein. Mit mir dann Und, wieder bewusst absurd, ja. Das ist. Ja, das Denken macht die Anspannung, die es gern beseitigen möchte. Genau. Ja, also jetzt, ich könnte hier diesen Moment genießen oder ich mache mir Gedanken darüber, wie ich den vielleicht morgen mehr genießen könnte. Ja, genau. Und so ja. funktioniert das eben dann auch mit dem äh, sich stressen. Es, ich, möchte jetzt das, ich möchte jetzt den Scheiß hinter mich bringen damit ich hinterher im Hier und Jetzt sein kann und das wirklich genießen kann. Ja, genau. Nur hinterher ist halt auch wieder vorher. Die ganze Zeit, genau. Ja. Und so reiht sich eine Perle an die Kette nach der anderen. Ja, und andererseits ist es aber nicht so kompliziert, das zu durchschauen, oder? Also so wie wir jetzt drüber reden, ist es wirklich offensichtlich, wie das Denken halt funktioniert. Es zieht halt Aufmerksamkeit zu wann anders, wo es besser sein soll. Ja, aber jetzt, jetzt sagt das Denken auch wieder, aber die Aufmerksamkeit scheint ja doch noch nicht groß genug zu sein, dass das erkannt wird. Ja, und was das Denken macht, ist, dass es sagt, ja jetzt, toll, aber was ist in aber, anderen Situationen, wo es anders ja, ist? Ja. Ja, und du sagst, ja, so funktioniert das Denken, es denkt an andere Situationen, wo es anders ist. Also ich finde es ja. ja. Und dann kann es sein, dass es abfällt. Naja. Der Glaube ja, daran. Ja, klar. <lacht> Schön. Ja, ich glaube, dass das eure eigene Erfahrung auch wow. ist, dass es zumindest ja. für Momente einfach nur ein Genießen von, diese, von diesem Augenblick ist, von dieser Präsenz ist. Ja. Und das hat nicht damit zu tun, dass es immer die Umstände gerade perfekt sind, dass wir gerade irgendwie mit einem Filmstar auf dem Berggipfel stehen oder sowas. Sondern, dass das eine ganz bezaubernde Bushaltestelle ist und der Regen nicht so heftig ist <lacht> und aber echt interessant klingt und das ist, dass da interessantes Zeug in dieser Pfütze liegt. Ja klar. Ja, genau. Es sind nicht die Umstände. Es ist nicht die Verbesserung der Umstände. Es ist nicht das Arbeiten an sich selbst, bis man den Umständen entspricht. Aber es ist die Wahrnehmung dessen. Und die fehlt halt auch. Ja, die, die Wahrnehmung dessen kann nur verloren gehen durch ähm, Vorstellungen, was es sein soll. Das ist einfach wieder durch Gedanken gesehen. Erfüllt das jetzt meine Kriterien von Liebe, Offenheit und Schönheit? Ja? Und Entspanntheit auch. Und Entspanntheit, ja. ja. Und Frieden. So, wie ich ihn schon mal erlebt habe. Ist das jetzt auch so? Sonst müsste irgendwas noch an sich arbeiten. Wolfgang? Also ich habe immer in letzter, letzter Zeit immer wieder den, den Hinweis bekommen, äh, gerade darauf zu achten, wenn man sich angespannt fühlt, wenn man sich im Stress fühlt, dann kurz anzuhalten und das einfach zu fühlen, ohne es irgendwie zu beurteilen und, und ähm, ja, finde ich, find ich ganz gut. Ja, vorausgesetzt ähm, das geht. Ja, also in dem Moment ähm, kann es, es geht ganz einfach. Es geht ganz einfach. Wenn du zum Beispiel wenn du zum Beispiel äh, merkst, oh Gott, jetzt bin ich wieder am Hetzen gell, und ich merke das. Und ich dann zum Beispiel so die, meine Hand dahin du wo ich das am meisten merke, ja, da irgendwo so. Und, und da so eine, ja, so, sagen wir mal, so eine liebevolle Aufmerksamkeit dahin gebe. Einfach nur so, ja, okay, so, nicht um es wegzumachen, sondern einfach so, um ja, so ein bisschen so, ja, ähm. Lass mich gleich was dazu sagen. Ja. Weil das ist, das ist ähm, diese liebevolle Aufmerksamkeit, ähm, also liebevolles Bewusstsein für das, was auftaucht, ist immer da. Okay? Das ist hm? nichts, was in dem Moment erzeugt wird oder sowas, sondern. Man braucht ja nicht Ja, es ist ein Anhalten oder ein, oder ein Schauen, was da ist, ohne Vorgaben. Du kannst keine. Liebevolle Aufmerksamkeit machen. Tja, genau. Das ist das Ding. Ja. Wenn, wenn, wenn sie da ist, dann. Wenn sie da ist, musst du sie nicht machen. Genau, das ist der Punkt. Das ist der Idee, das so machen. Und wie gesagt, ich finde es sehr hilfreich, so einfach so die, die, eigene, die eigene Wärme so zu spüren. Ja. Also, das habe ich, hab ich dann für mich selber auch mitgekriegt. Ja. So dann die eigene Wärme da zu spüren, ähm, das, das, das reicht eigentlich schon. Ja, das ist, was ja sowieso erlebt wird, da sind diese Gefühle, die gerade sind. Ja, das Einzige und, ist, dass es einen zusätzlichen Mechanismus gibt, der sagt, äh, das, das darf alles nicht sein. Das ist auch keine Aufmerksamkeit wert, sozusagen. Ich schaue es mir an, wenn es schön ist. Ja, ja, ja. genau, dass man eben dann guckt, wenn es halt nicht schön ist. Dass man Also wie gesagt, dass man gerade dann in den unschönen Momenten ja. mal hinguckt. Ja, absolut. Und schaut, was ist das, was, das, was jetzt unschön ja. genannt wird. Oder auch wenn ich merke, das ist so ein, so ein, so ein, so ein kleiner Unwille, auch wenn es so ein, mhm. ein kleiner Unwille ist, ja, da einfach hinzuschauen. Ja, genau. Unwille ist ein Gedanke, ich hätte es gern anders oder sowas. Wie in ja. Bewertung übrigens auch, du sagst, ohne es zu bewerten. Es kann aber auch sein, dass du siehst, ja, da tauchen Bewertungen auf. Da ist ja? der Gedanke verdammt schon wieder oder sowas. Ja, das ist ein Gedanke, der auftaucht. Genauso wie ein Gefühl auftaucht. Es ist nicht, dass ich das bewerte, sondern da ist eine Bewertung und dann geht die Aufmerksamkeit darauf und sieht die Welt durch diese Bewertung. Mhm. Also wenn eine Bewertung auftaucht, sagen wir mal angenommen, du siehst eine super schöne Frau oder eine super hässliche Frau. Ja, und dann taucht der Gedanke auf super schöne Frau oder super hässliche Frau. Das heißt nicht, ja. dass die wirklich so ist, sondern dass der Gedanke das halt so benennt. Ja. ja. So wie diese Blume, weißt du? So, du gehst an einer wunderschönen Rose vorbei. Und dann, dann machst du auch mal stempel drauf. Schöne ja. Rose. Du nimmst ja. noch ein bisschen dein Handy und fotografierst sie. <lacht> ja. Und dann gehst du an einem Hundehaufen vorbei. Weißt du? Und dann gibt es automatisch eine andere Bewertung. Ja. Da machst du jetzt nicht das Foto oder den Stempel, hoffe ich. <lacht> ja, das ist einfach, was was halt passiert. Die Frage ist, wie ernst sind diese Gedanken? Mhm. Ja, es ist kein Problem, dass die auftauchen. Das ist, es erscheint nur dann irgendwie beengend, wenn die Welt durch diesen Gedanken gesehen wird. Dann ist es mein Gedanke und es ist die Wahrheit, es ist doch wirklich eine Sauerei. Du, manchmal sind es auch die kleinen Gedanken, die irgendwie so, so, so, so ein kleines bisschen die Stimmung verfärben, ja. Das sind nicht unbedingt immer nur so ganz die dicken fetten Gedanken. Ja. Aber es sind dann einfach, ändert halt die Stimmung ein bisschen und da ist etwas, was ja. diese Stimmung erlebt, etwas, in dem diese Stimmung aufkommt, unter anderem und weiterhin sind da die Bäume und die Geräusche und das Gefühl von den Füßen am Boden und so weiter und eine Stimmung und ein Gedanke und dann sind da andere Bäume, andere Gedanken, andere Gefühle, andere Stimmungen und was bleibt es dieses Erleben von jetzt Und das ist, wonach wir uns immer sehnen, wenn wir es nicht haben. Das Erleben von jetzt. Nur scheint es so, dass erstmal Bedingungen dafür erfüllt werden müssen, bis es gut genug ist, damit ich das jetzt überhaupt ja. erleben will. Ja. Bis, bis das gut genug ist, dass ich es erleben will, bin ich nur unterwegs. Bin ich sozusagen im Flieger, der mich zum Paradies bringt. Ja. Oder ich bin, bin irgendwo unterwegs mit irgendeiner Sache und äh, versuche mal schöne Gedanken zu machen. Das ist ja auch so ein bisschen knapp daneben. Ja. Ja, das ist einfach, ähm, komm jetzt denk doch mal positiv oder verbessere doch mal deine Stimmung oder sowas. Das ist einfach weiterhin Aufmerksamkeit für spezielle Inhalte. Die momentane Stimmung ist nicht gut genug. Also mhm. wie kann man die jetzt ein bisschen aufpeppen? sei doch mal dankbar für all das Gute, was du hast. Ja? Mhm. Und das ist, da, da ist nichts verkehrt dran. Nur ist es halt einfach ähm, ein, eine, weite, eine weitere Verbesserungsidee, die sich denkt, irgendwie Dankbarkeit wird sich doch jetzt besser anfühlt als das. Mhm. Nichts verkehrt dran. Nur es mhm. funktioniert halt oft nicht. Wo man sagt, mhm. ja, ja, toll, ich habe was zu trinken, ich habe ein Dach über dem Kopf, super aber trotzdem nervt es halt. Ja. Also der Versuch, irgendwie Gedanken wegzukriegen, statt ähm, weil die Gedanken sich schlecht anfühlen, statt äh, zu sehen, ja, das ist einfach Teil dieses, Teil dieses Augenblicks. Die Gedanken, die gerade auftauchen, sind Teil dieses Augenblicks. Das ist ein Gesamtpaket. Da ist dieses Zusammenspiel von all dem, was gerade erlebt wird. Siehst du das eigentlich auch so, dass man auch in eine schöne Gedankenwelt verstrickt sein kann? Natürlich. Ganz viele Leute haben doch ähm, Fantasien, Tagträume von, wie die Welt sein könnte und eines Tages sein wird, wenn ich reich und berühmt bin oder den richtigen Partner gefunden habe oder alle Ungläubigen ausgerottet habe. Ja, noch was zu sagen für ich heute? Toll, dass du das angeboten hast oder anbietest, weil es ist wirklich eine gute Gelegenheit für mich. Ich bin ja auch immer dann eine Ecke unterwegs zu dir, da einfach mal ab und zu dazu zu kommen. Das finde ich klasse, danke schön. Und ich, ich fände auch schön, einen Ausgleich, also geldmäßig, dann irgendwie dir zukommen zu lassen. Und vielleicht kannst du da noch was überlegen: Bankverbindung, spenden oder sowas. Ich brauche keinen Ausgleich. Oh. <lacht> also danke fürs Angebot. Äh. Wer schon hat, weiter wunderbar. Das ist jedenfalls ein tolles Angebot, das du da machst, Dietmar. Ich bin begeistert.